So, dann sind wir jetzt also hier in meiner Testumgebung drin und ich erkläre dir jetzt mal schön Schritt für Schritt, was du hier auf der linken Seite findest. Das ist jetzt aufgrund der Standardinstallation, wenn du natürlich das eine oder andere Plugin noch installierst, kommen hier auf der linken Seite noch mehrere Menüpunkte hinzu. Auf der Startseite siehst du schon mal alle Bereiche, die irgendwie ja, ich sage mal, dir Informationen geben über die Webseite. Das kannst du manchmal gekonnt ignorieren. Hier steht aber auch zum Beispiel Achtung, dein System ist nicht mehr äh, aktuell. Aktualisiere es bitte. Und dann kannst du hier auf Aktualisierungen klicken. Und dann siehst du, was genau alles hier aktualisiert werden sollte. Unter dem Punkt Beiträge hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten. Die Beiträge sind deine Blogbeiträge, die du schreibst. Das sind quasi News oder äh, zu verschiedenen Themen, wenn du irgendetwas bearbeiten möchtest. Ich mache das zum Beispiel zum Thema Social Media, Online Marketing und mehr bei mir auf meinem Blog. Und wenn du hier auf alle Beiträge gehst, dann hast du hier schon standardmäßig diesen Hallo Welt installiert. Und wenn du das anschaust, dann sieht das so aus, dass hier einfach schon mal ein standardmäßiger Text vorhanden ist. Das ist quasi der erste Beitrag, damit du schon mal siehst, wie das ausschaut auf der Webseite. Ich packe den immer in den Papierkorb, weil der ist prädestiniert dafür, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Webseite betreibt, ohne Blogbeitrag, dass man dort ganz, ganz viele Spam-Kommentare bekommt. Hier unter erstellen kannst du natürlich ganz einfach einen neuen Beitrag erstellen. Das ist der Gutenberg-Editor, der mit Verlaub immer wieder ein bisschen besser wird. Und einige Leute sagen auch, mach kein Theme drauf, mach kein äh, Elementor oder äh, irgendwelche Page-Bilder drauf. Das zeige ich dir nachher noch. Äh, mit dem Gutenberg-Editor funktioniert das schon wunderbar. Das heißt also, hat das offenbar genau so noch kurz aktualisieren du kannst hier Kategorien hinzufügen zum Beispiel sage mal jetzt äh, bei mir Social Media dann haben wir hier auch Social Media als Titelform du hättest da noch die Möglichkeit eine übergeordnete Kategorie dann ist diese Hauptkategorie in der Unterkategorie drin könntest noch eine Beschreibung äh, hinzufügen alles rund ums Thema Social Media, neue Kategorie erstellen und jetzt hast du eine Kategorie erstellt für deine Blogbeiträge. Die Schlagwörter, das sind die sogenannten Tags. Hier könnte ich auch wieder Social Media nehmen und sagen alles rund ums Thema Social Media. Das ist dann übrigens auch das, was Google in der Suchmaschine entsprechend hinzufügt und jetzt hast du natürlich die sogenannten tags, Suchworte, äh, Schlagwörter und Kategorien schon erstellt. Medien ist relativ selbsterklärend, hier kommt alles rauf, was du entsprechend äh, hochladen möchtest, an äh, zum Beispiel PDF-Dateien, JPEGs, PNGs, teilweise auch MP4-Dateien. Und du siehst hier eine Uploadgröße von 16 Megabyte. Das zeige ich dir in dem späteren Video mal noch, wie du das entsprechend erhöhen kannst. Du hast dann hier Datei auswählen. Nehmen wir mal äh, irgendein Bild hier, wo haben wir es, äh, eins von meinen Bildern hier Webpage und schon ist es oben dann kannst du draufklicken. Du könntest das Bild jetzt hier noch bearbeiten. Du könntest es nach links drehen, nach rechts drehen, vertikal umdrehen, horizontal umdrehen. So bearbeiten wie du möchtest. Du könntest es noch skalieren und sagen, das ist mir jetzt zu groß. Ich hätte es gerne nur in 200 Pixel Breite und das entsprechend dann so speichern. Wenn du hier drauf klickst, dann hast du noch den alternativen Text. Das ist der sogenannte Alt-Text, den du hier Webpage under construction und das kopiere ich dann auch noch in den Titel rein. Bei der Beschriftung und der Beschreibung kann es passieren, je nach Theme zeige ich dir nachher, wie das funktioniert, dass du dort dann diese Beschreibung oder die Beschriftung halt zusätzlich noch drin hast, äh, unter dem Bild oder im Bild, über dem Bild, oberhalb des Bildes, das kommt ein bisschen drauf an, auf das Theme was du dir installierst. Deswegen, ich lasse es meistens weg, aber den Titel und der Alternativtext ist wichtig, dass du den sauber erfasst. Wichtig ist auch, wenn du hier etwas geändert hast, dass du noch mal kurz woanders reinklickst, damit das speichert. Das ist einfach wichtig zu wissen. Dann haben wir hier jetzt also diese Datei, du kannst entweder Datei hinzufügen oder hier links Datei hinzufügen und dann sieht dieser Upload-Bereich ein bisschen anders aus, ist aber nicht so schlimm. Wenn wir jetzt hier auf der linken Seite auf die entsprechenden Seiten gehen, dann hast du hier bereits schon diese Beispielseite, die ist auch schon standardmäßig hinterlegt und wenn wir die anschauen, dann ist die auch schon so ein bisschen gestaltet, natürlich nach dem Sim, was äh, ich glaube 2021 haben wir im Moment aktiv. Als Siem hier die Beispielseite, die du dir natürlich schon anschauen kannst. Ich mache die meist auch in den Papierkorb und halt auch wegen den deutschen äh, bzw. der DSGVO haben wir hier auch schon mal einen Entwurf für die sogenannte Datenschutzerklärung hier. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus. Da gibt es Datenschutzerklärungsgeneratoren, äh, wo wir dann später auch noch drauf eingehen können. Du erstellst hier also eine Seite und kannst auch hier wieder den Titel eingeben. Dann haben wir hier äh, den ganzen Inhalt mit den verschiedenen Blöcken und das hier hinten erkläre ich dir dann auch noch in einem späteren Video. Die Kommentare ist im Prinzip selbsterklärend. Man hat die Möglichkeit, wenn ich jetzt hier alle Seiten mal anschaue, einen Kommentar zu hinterlassen. Hier geht es jetzt gerade nicht, weil die Seite noch in Entwurf ist. Wenn ich sie aber veröffentliche, gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Die siehst du auch hier oben über diesen Bereich. Wenn du da drauf kommst du auch in die Kommentare rein. Und dann kannst du die moderieren, löschen oder bearbeiten und antworten zum Beispiel.